Open Happiness, der Tag gehört dir. Entscheidet euch, sonst entscheiden wir. Sonst entscheiden wir, sonst entscheiden wir what you see. Das ist ein richtiges Set hier. Was war jetzt eigentlich nochmal der Plan, was machen wir heute? Ich bin ein Melian Dann reden wir mal über, jetzt muss ich selber gucken. W, Y, S, -S I, W, Y, G. What you see is what you get. Wenn das nicht mal ein äh, Tracktitel ist, vielversprechend. Musikalisch vielleicht ein bisschen schwach auf der Brust. Super gut, wie da die Synthies einsetzen. Die Beats am Anfang schon, richtig schön Punk, richtig schön edgy. Weltklasse. Weltklasse. Startet relativ gut ein, vielleicht 20 Sekunden zu lange am Anfang, bis dann das Synthie einsetzt und das Ganze ein bisschen so ein bisschen auflockert. Bis dann tatsächlich der Vers anfängt. Erleben, was verbindet. Egal zu welchem Preis. Und dann halt wirklich vor on the floor, durchgeballert, im Refrain. Relativ simpler Text mit Schreibparolen. Gute Indie-Gitarre draufgelegt und dann zieht das richtig schön hinten raus. Wenn wir uns dann natürlich das Outro angucken, die Kakophonie spricht für Festkörper. Da ist richtig Betrieb und in der Hütte, da sind richtig die Ampere am Laufen. Oh, können wir jetzt mal bitte auf Bier umsteigen? Ey, ich ertrage das Nüchtern hier echt nicht mehr den Scheiß.